Eins für ihre Chef Und eins für ihre Kinder. Wir hoffen auf zwölf spannende Runden und wünschen Ihnen, verehrtes Publikum, einen unvergesslichen Abend. Ihr Hauptleid, eure leid marschieren, euch ohne Wurst nicht in den Sie Kuratsch, sie erst kurieren. Mit Darf ich mir noch's Maul hauen? Ich würd's gern. Ich untersag's dir, meine Herren Affizier. Wollen wir auch, dass eine neue Kantone oder... ...nein, wir schon, dass wir schon ganz abgewetzt. Kommen Sie Einmal... Das Schießmesser schießt und das Spießmesser spießt und das Wasser frisst auf, die drin warten. Was könnt ihr gegen Eis? Bleibt wächst es nicht weiß, sagte das Weib zum Soldaten. Und der Soldat mit der Kugel im Lauf hörte die Trommel und lachte darauf. Marschieren kann immer mehr Schaden. Mutter Courage macht ein hervorragendes Geschäft. Sie verkauft ihren Mastan für hunderttausend. Außerdem, für wichtiger, trifft sie ihren Sohn Eilie wohlhabend wieder. Das ist definitiv einfach für mich. Für mich. Mit dem kannst du nichts ausrichten. Nee, wenn er kommt, so hack ich ihn. Beschwer mich. Der Rittmeister kommt. Hinsetzen. Und das ich erkläre es jetzt noch mal, Blondie. Also anfangs dominierte die Geschäftsfrau hier total. Aber dann hat sie gemerkt, dass wenn sie weiter so weitermacht, könnte das auch Konsequenzen für ihre Familie haben. War das jetzt so schwer zu verstehen? Noch ich noch Verletzte. Ich brauche Leiden. Ich zähle euch für die doch nicht meine Offiziersherrte. Aber die Blut noch, in die Hölle. Sie haben mich nicht predigt, Herrn Courage. Ich kann mit meinen Ansprachen die Leute heiß auf den Krieg machen. Wobei, auch Sie können ein bisschen Wärme vertragen. <lacht> Wir zwei. Den Schweizer Kars sehe ich nicht wieder. Und wo der eine ist, das weiß Gott. Der Krieg soll verflucht sein. Was sollen wir deiner Mutter ausrichten? Sag mir nichts. Ich, ich gehe mit dir, dein Stimme. Aus, aus, aus. Der Frieden ist schon wieder aus. Der Krieg herrscht schon seit drei Tagen wieder. Gott sei Dank. Hör auf! Ha, das war dein Knockout. Sie hat alle ihre Kinder verloren. Und ist auf sich oh. alleine gestellt.